Ich ähm, habe hier mal den DigiScreen gestartet, der ist hier normalerweise leer, das heißt, ich muss Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel hier den Hintergrund, wenn ich den gerne anders hätte, ähm, oder andere Dinge wie Text zum Beispiel, oder eben hier diese Module, die ich hier unten finde, und es wäre ja doch ganz praktisch, wenn beim Start schon gewisse Module vorhanden sind, vielleicht sogar auch mehrere Seiten vorhanden sind mit den unterschiedlichen Modulen, die ich dann äh, verwenden möchte. Ich habe den Screen schon mal vorbereitet und zwar habe ich hier drei Seiten gemacht, also 1, 2 und 3. Das hier ist die Startseite, da habe ich jetzt einfach nur einen qr code hinzugefügt, da soll also dann die Seite geöffnet werden. Und dann habe ich noch eine zweite Seite, vielleicht für einen Leistungsnachweis eine Uhr reingefügt, hier einen Timer, den man starten kann und noch einen Text. Und die dritte Seite ist einfach nur ein Bild, in diesem Fall hier eine Weltkarte. So, diesen Screen kann ich jetzt sichern. Ich gehe hier also in die Einstellungen und gehe auf Exportiere diese Seite. Wenn ich das mache, wird nicht nur die aktuelle Seite gespeichert, sondern alle drei. So, ich speichere das einmal ab. Dann mache ich mal Folgendes. Ich starte einen neuen Screen. Jetzt ist hier alles gelöscht. Ich gehe auf Importiere eine Seite. Und dann habe ich hier wieder alle drei Seiten drin, die ich haben möchte. Die Datei, die ich gespeichert habe, die hat hier die Endung DGS. Und da kann ich mal reingucken, entweder mit einem ganz normalen Texteditor oder mit einem Code-Editor. So, ich öffne mal die. Sieht dann folgendermaßen aus. Das ist erstmal ziemlich unübersichtlich und auch recht viel. Das liegt aber daran, dass ich. Diese Weltkarte drin, habe, also diese Grafik, die wird konvertiert in Base64. Das heißt, der meiste Code ist tatsächlich die Grafik. Und ähm, die Struktur ist trotzdem relativ einfach. Es geht hier oben los bei den Seiten, also Pages. Und da geht es hier mit einer eckigen Klammer los. Die wird hier beendet, diese eckige Klammer. Und was in diesen eckigen Klammern steht, das sind die drei Seiten, die ich angelegt habe. Und zwar hier immer die hintergrund dann noch ein paar andere Einstellungen, dann gibt es hier ein Komma und dann kommt die nächste Seite. Hier habe ich eine Farbe als Hintergrund und hier habe ich wieder das Komma und dann wieder einen, äh, eine Grafik als Hintergrund. Ja, das sind die drei Seiten mit den Hintergründen. Dann äh, geht es hier weiter mit den Modulen, die also geladen werden sollen. und äh, Weiter unten beginnen dann die einzelnen Module, die ich in die Seiten geladen habe. Als erstes möchte ich diese Grundeinstellungen, diese drei Seiten, mal automatisch laden. Dazu gehe ich also zu Pages, zu diesen eckigen Klammern, markiere alles, was in der eckigen Klammer ist. Wichtig, nicht die eckige Klammer mit markieren, sondern nur, was also innerhalb ist. Und diesen Code oder diesen, diesen Text, den äh, kopiere ich hier mal raus. Dann habe ich hier den Screen mal runtergeladen. Ich gehe in den Ordner Static, dann js und da finde ich hier diese Javascript-Datei, also App und dann wegen so einer Zeichenfolge. Und die öffne ich mal und dann schaue ich mir die mal an. So, auch das ist jetzt mal äh, recht unübersichtlich. Ich muss jetzt an die richtige Stelle hüpfen. Ich suche jetzt mal nach äh, Pages-Doppelpunkt und dann mache ich eckige Klammer auf. Und dann komme ich direkt an die richtige Stelle, das ist nämlich hier. Ich habe den relevanten Teil mal markiert hier, also Pages, Doppelpunkt, eckige Klammer auf, die wird hier auch geschlossen, eckige Klammer zu, und da steht ja so praktisch das hintere Bild ähm, drin, ist also nicht viel. Das hier ist die gespeicherte DGS-Datei, da steht natürlich ein bisschen mehr drin, weil hier ja drei Seiten hinterlegt sind. So, ich kopiere mal diesen Code hier raus, also kopieren, gehe dann zurück in die... App-Datei und jetzt markiere ich alles, was innerhalb der eckigen Klammer ist und äh, füge den Code hier ein. Das heißt, ich habe hier wieder Pages, eckige Klammer hier auf und das hier habe ich jetzt hier eingefügt. So. Gut, einmal speichern und dann öffne ich den Screen über die index.html. Und was ich jetzt drin habe, sind schon mal hier die drei Seiten mit dem entsprechenden Hintergrund. Automatisch beim Start, ohne dass ich hier eben diese Seite hier importieren muss. So, wie bringe ich jetzt noch die Module automatisch rein? Nochmal hier, ich bin jetzt in der App JavaScript. Hier sind die Pages, das habe ich gerade geändert. Und weiter unten kommen jetzt die zwei relevanten Sachen, nämlich einmal Pano und Pano Page-Page. Scheint mir irgendwas Französisches zu Ich Weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und da sind auch eckige Klammern und die sind leer. Und da kommen jetzt die Module rein. Und zwar beim ersten kommen grundsätzlich alle rein, die geladen werden sollen. Und beim zweiten kommen die rein, die als erstes geladen werden sollen. Und das ist im Normalfall ja dann die erste Seite. So, dann gucken wir mal in die DGS-Datei rein. Und das Ganze beginnt weiter unten, und zwar hier bei PANNO. Auch hier wieder eckige Klammer. Und jetzt muss ich hier quasi alles markieren, was innerhalb dieser eckigen Klammer steht. Das ist bei mir zu viel, weil, wie gesagt, halt diese Grafik mit drin ist. So, ich mache das mal. Das heißt, ich muss hier ganz nach unten gehen. Beziehungsweise nicht ganz nach unten. Da muss ich dann gucken, wo endet die eckige Klammer, das ist hier vor der Sprache, also language.de für Deutsch. Und da finden wir diese eckige Klammer und da hört das Ganze auf. Auch hier wieder darauf achten, nicht die eckige Klammer mitnehmen, sondern nur was innerhalb dieser eckigen Klammer ist. So, das Ganze kopieren. Dann gehe ich in meine App javascript und gehe hier innerhalb der eckigen Klammern vom Pano und füge den Code hier ein. So, einmal speichern. Dann starte ich meinen Screen mal neu. Und wie man sieht, passiert erstmal gar nichts. Wenn ich jetzt aber ein Modul hinzufügen möchte, also zum Beispiel Text, dann erscheint der Vor oder das vorbereitete Modul, nämlich hier dieser QR-Code. Kann ich mal die Seiten durchschalten, also Seite 2, da ist es dann auch da, was ich vorbereitet habe, und Seite 3 die Grafik. Das heißt, was ich jetzt noch tun muss, ist die Module hinzufügen, die, ohne dass ich irgendwas tun muss, beim Start auch geladen werden. So, den QR-Code habe ich auf die ersten Seite. Das erste hinzugefügt. Das heißt, wenn ich hier bei Pano bin und dann gleich am Anfang gucke, dann habe ich hier den QR-Code in der geschweiften Klammer. Das eine Modul, hätte ich jetzt noch ein zweites Modul, könnte ich das natürlich auch mit kopieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier die geschweifte Klammer. Das ist das Modul mit dem QR-Code. Ich habe hier die Position, den Typ habe ich, Mode ist also Edition, ich kann es also noch, oder es ist im Editiermodus und ähm, heißt eben hier QR-Code. Das kopiere ich raus. Ich gehe dann in meine App JavaScript. So, und da kann ich jetzt suchen nach Neo und Page brauche ich da. So, und das finde ich dann hier, da ist die eckige Klammer ja leer. Und da muss ich das reinfügen. Also das wird dann gleich am Anfang geladen, was hier drin steht. Nochmal überprüfen auch, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und das Modul wird hier mit der geschweiften Klammer eingefügt. Einmal das Ganze gespeichert und jetzt lade ich meinen Screen neu. Und jetzt wird hier gleich zu Anfang also das Modul geladen. Das möchte ich hier haben, das kann ich auch bestätigen, kann es umschieben. Kann dann auch wieder was Neues hinzufügen. Und kann auch dann die anderen Seiten verwenden, also Seite 2 haben wir ja das hier. Oder dann auch die Seite 3. Wenn ich jetzt den Screen wieder neu lade, das, was ich hinzugefügt habe, ist jetzt nicht mehr da, aber automatisch werden hier also diese vorangefertigten Module geladen. Ja, wie verhält sich das in Moodle, wenn ich die ZIP-Datei hochlade, entpacke und dann die Hauptdatei setze? Nehme ich die Index, ich öffne das Ganze mal und jetzt sieht man schon, das Modul wird nicht geladen. Es wird schon geladen, aber die Positionierung ist falsch weil das Ganze hier in einem Frame ist und ich aktualisiere das Ganze mal. Man sieht schon, es ist jetzt kleines Frame, dann wird es wieder größer und jetzt sieht man auch das Modul, aber es ist trotzdem nicht da, wo es sein soll. Ähm, ja, liegt dran, dass es eben hier in einem Frame ist und ähm, erste Möglichkeit ist, ich mache hier einen Rechtsklick und gehe auf Frame aktualisieren. Da bleibt die Seitengröße dann gleich und das Modul wird hier also relativ richtig positioniert. Was ich noch alternativ machen könnte, ist einen äh, Zwischenschritt einfügen. Das heißt, ich öffne erst ein Frame und darin befindet sich dann der Link zum Screen. Und wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich ähm, das Modul dann richtig, in diesem Fall hier als äh, transparentes Overlay. Was immer funktioniert, ist, einen direkten Link zur HTML zu setzen. In dann wird der Digge-Screen in einem... Im Browserfenster geöffnet und ich kann die vorgefertigten Module und Seiten gleich verwenden.